Vorletztes Level, Level 6. 6 nicht 6, 6 6 6 6 6 6 Diesmal müssen wir 100 Gems sammeln. Im nächsten Level müssen wir auch genau 100 sammeln. Oh Gott, das wird was, das wird was. Was? Wieso denn? Dann gehen wir erstmal nach unten. Oh, jetzt was? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja, Kamera halt, ne? Kamera ist äh, schlimmer als bei einem Nintendo 64 Spiel, ganz ehrlich, Leute. Das muss man erst mal schaffen. Wow. Was? Hä? Hey, was hab... Hä? hä? Hä? Ganz ehrlich, Leute, mir gefällt das Level jetzt schon nicht. Okay, wir können nicht neben die laufen. Oh nein! Ach nö! Warum? Oh Gott, nein, bitte nicht. Gott, weg da! Scheiße! Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wow. Mit so nach Steuerung, sowas zu machen, das ist doch echt gemein. Ne, ne, Schlüssel. Yes! Okay, einen haben wir. <lacht> okay, hat mich nicht gesehen. Gut. <lacht> Was? Er sieht mich nicht! Oh mein Gott, die sehen mich nicht! Vollidioten! Er sind sie so oder so schon, aber... Trotzdem... Oh Gott, nein! Was ist das hier? Wo bin ich hier? Ich weiß nicht, wo lang... Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich machen soll... Ah, hier bin ich gespawnt. Hier ist der Anfang. Okay, dann machen wir mal von hier was weiter, würde ich sagen. Nein, der geht hier lang! Nein! dachte am anfang es wird ein cooles lustiges game mittlerweile hasse ich das spiel ich will es sofort deinstallieren wenn ich es durch habe dieses Scheißdreck. ganz ehrlich es macht keinen spaß mehr und ich habe das level noch und das nächste noch vor mir zwei level mit so einer scheiße Ach, der hat mich nicht gesehen. Was ein Wunder. Die gehen ja echt noch so ein Stück lang. Das ist echt gemein. Aber echt. Nein, Mann! Ey, leider, ne? No joke. Ich bin echt kurz davor, das hier abzubrechen. Dieser Scheißdreck hier. Okay, wir machen das so wie vorher, von oben nach unten, das hat immer geklappt bisher. Mach natürlich siehst du mich, natürlich. Cool. Mhm. Ach, Junge. <lacht> oh Gott, warum ist das Spiel nur so schwer? Ach, hier hätte ich von Anfang an durchkonnt. Cool. Wo geht der lang? Ah, da geht in so eine Viereck. Okay. Aber wo springe ich runter? Hier runter. Lebe ich noch? Ich lebe noch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ich lebe noch. Und da bin ich glücklich. I don't know. Wo bin ich? Gießen Schlüssel? Okay. Hier gibt es noch ein paar Gems unten. Bin ich am Spawn am Anfang? Äh, äh, oh Gott, bitte nicht. Ich habe jetzt nicht nochmal vor zu sterben. Ich habe jetzt eigentlich vor, das zu schaffen. So war zumindest mein Plan. Da unten sind noch welche. Oh, egal. Mach ich gleich ein Schlüssel und 35 Gems. Oh Gott, das ist fies. Die hier sind fies, ganz ehrlich. Oh Gott. Okay. unten, ah, hier unten, oh, unten gibt es noch welche. Kommt der Typ gerade? Nee, kommt gerade nicht. Hier oben gibt noch was, aber ich mache das mal unten. Ich denke mal, das ist effizient. Ah, da waren wir. Ah, ja. Ah, nicht diese Passage. Die ist doch echt kacke. Oh, nein. Oh, Gott. Dreht euch bitte nicht zu mir. Bitte. Oh, mein Gott. Dreht dich nicht. Oh, mein Gott. Bitte. Es fehlen mir nur noch 26. 26. Ne, 16. Ne, 16 nur noch. 16 Gems und ein Key. Bitte, den kannst du nicht bringen. Oh Gott, er dreht sich um. Oh Gott, 8 Gems. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. 8 Gems, komm. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass du mir die 8 Gems nicht mehr gönnst. Spiel ich bitte dich acht gems oben fehlt mir nichts mehr okay oh gott sieben sieben Leute sieben hier sind noch welche gibt es sogar letzte Ort wo wir noch welche fehlen aber wie komme ich dahin sagt mir nicht ich muss von da ich muss von da runter springen geil ich hasse... Das Spiel, ja, ja, ja, ja. Ich muss von hier runter. Zweimal. Okay, hat geklappt, hat geklappt, hat geklappt. Ist ja jemand. Nee, sieht nicht so aus. Oh Gott. Mir fehlt ein Gym. No! Oh Gott, da ist noch. Wo fehlt mir bitte... Ich hab alles. Mir fehlt ein Gem. Du würdest mich doch echt vereiern, ey. Mir fehlt ein Gem. Leute, mir fehlt ein Gem. <lacht> Nein. Wo ist der? Da! Oh Gott, ich muss hier lang. Okay. Ich könnte jetzt schon das Level beenden, aber ich halte mich da jetzt von fern, weil... Wisst ihr alle, ich will das noch nicht beenden? Okay, hier muss ich runterspringen, okay, okay, komm. Das schaffe ich doch, oder? Oh Gott, warte, der dreht sich um. Hier eine extra Runde warten. Hier einfach runter. Bin ich safe? Nein! Bin ich nicht! Doch, bin ich, oder? Doch, bin ich, oh mein Gott. The Patient Frawler. Cool. Me very patient cat, kitty cat. Oh Gott. Wo lang, wo lang? Wo muss ich denn hin? Da ist die Tür. Ah, hier war ein Schlüssel, ne? ich muss hier lang, glaube ich. Und dann, wenn er da hier lang geht, nach oben. Oder? Was, für nicht? Es muss sein. Oh Gott. Ich hab's. Oh, was ne Scheiße! Oh Gott! Professional Stealth! Yeah! Red Rover! Yeah! Very Red! Ich boot gleich, Alter! Letztes Level! Boom, boom, boom, boom, boom! Und ich sterbe sofort wetten! Oh Gott, nein! Was, was, was, wa was zum? Das geht nie ab. Ja, die Musik denkt sich auch nur so. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Na, okay, jetzt denkt wo er ich. Ich bin mir nur Sachen ein. Gott, was ist das hier? Wo bin ich hier? Ich will hier nicht sein. Schaut euch das Ganze mal an. Die wollen jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier alle sammel. Alle 100 Gems. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Boing. Okay, okay, alter, ich sehe nichts. Hab ich alles weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir haben fast die Hälfte schon. Ja, doch, wir haben ungefähr die Hälfte. Ungefähr. Immerhin etwas, das beruhigt mich sogar. So ein klein wenig. Ich will das Spiel nicht mehr weiterspielen. Nichts gegen dem Spiel, aber das Spiel braucht definitiv ein paar. Naja, das Spiel braucht ein paar Verbesserungen, sage ich mal. Und die kann man einfach runter. Okay, das ist mir schwer hier, finden ich nicht? Aber da kommt sie nicht hoch, ne? Nee. Ansonsten glaube ich, habe ich sonst überall alles so. Oh Gott. Ne, habe ich noch nicht. Okay. Nein, da ging es lang. Wo geht's da lang? Ah, hier war ein Schlüssel. Ah, den kann man von hier aus sehen. Ah. Okay. Ah, hier war ich noch gar nicht. Weh, hier ist jemand drin. Das wäre richtig gemein. Okay. Komm schon. Bitte im First Try. Ja, was heißt First Try? Äh, doch, oder? Ist doch First Try oder nicht? Wer immer. Bitte. Schaffe es einfach. Bitte. Da bada bada bada bada bada Bitte rennen rennen renn, rennen renn, rennen renn, rennen rennen rennen rennen rennen rennen rennen until the sun. Until the comes up in the rennen, Okay, war ich echt noch nicht. Oh Gott, wir haben fast alles Leute. Wir haben fast alles. I'm happy. Oh Gott. Oh Gott. Ja, scheiße. Ja, das ist echt scheiße jetzt. Ich muss hier zweimal lang. Alter, ja, das ist ein Schlüssel. Ah, nee. Kann so. Ah. Und runter. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Okay. Ah, hier bin ich richtig. Okay, ich hab alles. Mir fehlen nur noch 8 Gems, die... Ich habe gesehen, wo die sind. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Zwei? Was? Was? Als ob mir wieder ein Gem fehlt. Warte, das gucke ich mir gleich genau an. Jetzt bloß nicht verkacken. Ich werd's ausrasten, wie, wie sonst was. Ich will jetzt nicht verlieren. Scheiße! Ich hasse das Spiel! Ich hatte es doch! Ich hatte es geschafft! Ich hatte es geschafft, Leute. Ich sehe noch nicht mal irgendwas. Ich renne einfach nur durch. Äh, war ja klar, dass sowas passieren muss. Ne, war ja klar. Hier war noch zwei, okay. Was eine verfluchte Scheiße. Es war so klar. Es war so klar. Gab es irgendjemand, der gedacht hat, ich würde da nicht gefunden werden? Was, man kann einfach durchlaufen durch dieses? Lol. Ich dachte, ich bin da mal drum herum gegangen. Schön, dass ich hier nichts sehe. Drum. Oh mein Gott, sind das die Letzten? Ist das alles? Ist das das Letzte? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Nee Irgendwo fehlt mir was, nicht dein Scheiß Ernst Doch, ich hab alles Epic Gem Collector, ich bin richtig Epic, Leute, Alter so, wir haben nur ein Problem. Wir müssen da runterkommen. Ohne. Nun ja, gesehen zu werden. Und wie man mich kennt, ist das ein wenig schwer für mich. Ja, hier ist falsch. Obwohl. Ich kann hier runter. Ah, warte. Oh mein Gott, sag mir, ist es zu Ende. Ich muss aber da lang. Oh Gott, ich muss eine extra Runde drehen. Okay, dann drehen wir eine extra Runde. Hab ich nichts gegen. Lala. Schönes Spiel. Viel Spaß. Yes! Yes! Oh man. Major Bulltime. Heading into the heart of the Doggo base. I need to be ready for anything. Bah, you fell right into our trap. Now that we have you It's party time. Yay. Happy birthday. Yay. Gem rookie, gem collector, gem enthusiast, gem Ex... was? Ich kann's nicht lesen. expert und gem master. Yay. Oh Gott. Oh Gott, Thanks for playing, 100%, mein Fazit zum Spiel ist ganz okay, ist okay, das Spiel ist okay, Größten Kritikpunkte wären die Kamera und keine Checkpoints, ihr habt gerade gesehen, wie frustrierend es ist, wenn du fast alles hast und du stirbst, was, was, was ist das, das nennt ihr Spaß, das ist frustrierend. Ist ja nicht ein NES, wo frustrierend noch okay ist. Nee, ähm. Ansonsten, der Rest des Spiels, das Ganze ist kurz cool und es sollte auch kostenlos bleiben. Ist ganz okay, ganz ehrlich, ist, ist ganz okay. Es ist ganz okay. Müsste ich so eine Bewertung geben? Ähm, sagen wir vielleicht eine 6 von 10? Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht wirklich geil, so, weißt du. Ich habe echt gedacht, ich würde eine 7 von 10, aber das Spiel hat so, so zu sehr frustriert und ich hab, und die Kamera und die Steuerung vor allem, ist nicht gut. Ich glaube, ich bleib bei 6 von 10. Haut rein.